Ich präsentiere die ergonomische Arbeitshaltung meiner Frau. Hallo und gute Start in die neue Woche. <lacht> hey, wo bist du? Wo sind wir? Wir sind im Dunkeln. Nee, wir sind im Bunker. Nein, hier ja. oben stehen wir geparkt, wie ihr ja. letzte Woche gesehen habt, das schöne Natur. In Hansholm. sind wir nochmal wieder. Genießen wir den Wetter und Wetter. Und Wind. Und äh, ich habe hier ja den Eingang zum Bunker gefunden. Das ist schon echt interessant. Das ist verrückt, was es alles gibt an, an, an Kammern und das riesig, der Bunker. Ja, und jetzt Aha. sind wir auf kleiner Entdeckungstour. Okay, hier. dann bin ich mal gespannt. Aber ich brauche auch was von deinem Licht. Soll ich da, dir das Stirnlampe geben auf den Kopf, das ist vielleicht besser? Gerne. Ja. Nach rechts geht es in der Mitte rein. Also wenn hier das Licht ausfällt, du kannst das Licht mal ausmachen, dann ist es auch echt dunkel, ne? Ui, wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Nee, also unter der Erde ist dunkel. Und es geht hier, der Gang geht rechts und links. Ewig raus, mit beider Seite richtig viel Kammer. Nicht, dass ich in ein Loch drehte Was ist hier? Ich weiß nicht. Da die ist Richtung wieder eine Kammer. Richtung, die Richtung bin ich noch nicht gegangen. Verrückt, dass hier einfach Leute damals ein gelebt war. haben und, ah ja, furchtbar. Ich kann mir vorstellen, dass man dann krank ist. Im Bier ich äh, finde es auch jetzt noch gruselig. Ja. Aber es riecht auch so nach. Hey, da ist wieder Licht, da kann man wieder raus. Ah, da kann man auch raus, ja. Was riecht so. es nach? Nach so Asche, wie wenn so Feuer irgendwie gemacht wurde. Und hier haben sie irgendwie Belüftungsrohre hingemacht. Schätze ich mal. Verrückt. Ich finde es trotzdem jetzt auch noch gruselig. Man denkt, wenn ich jetzt um die Ecke gucke, dann liegt da ein Skelett oder so. Hallo! <lacht> hier geht es mit Raffel wieder hoch auch, nach draußen. Und da geht es anscheinend ins Innere. Da gucken wir jetzt mal hin. Da ist ein bisschen matschig. Frückt. Und was ist hier schon wieder alles? Boah, Riesen. Riesenraum. Jetzt kannst du mal mal den Raum? Hier die Treppe auch, ah ja. Oder willst du reinlaufen? Und da liegt irgendwie ein, weiß ich nicht, alter Aggregator oder sonst was Da sieht man auch irgendwie Anschlüsse und hier Rohre, Abzug, Abzug. Ja, was hier wohl abgelaufen ist Spannend Also wir gucken mal hier raus Hey, wir sind wieder draußen. Was huh, huh. hey, hey, hey. windet hier? Halt auf. Halt ihr voll. Du siehst lustig als mit der Stirnlampe. <lacht> Dann gehen wir wieder ins dunkle Loch. Yes, let's go. Laufe an. Gerne. War man auch so schlecht gelesen über? Ah ja Oh, das sind wieder gut Tag. Ja, herrlich Vielleicht freundlicher Oh, willkommen im Grünen Das ist doch schön Lauf man so die Natur wieder ein Das ist viel schöner wie dieses Beton ja. Hey, und das, ist der der hat die ganze Zeit auf uns gewartet. Gut, dann gehen wir mal einkaufen und dann ab aufs Wasser. Yeah. Es ist wieder Wind, Sonne und Welle. Herrlich, herrlich, herrlich. Her also, ab aufs Wasser. Schönen guten Morgen aus Fort Hier wird ja. durchgelüftet und getrocknet und getrocknet. Und? Ich habe ein T-Shirt an. nur Verrückt, oder? Ja, es ist herrliches Wetter. Es ist kein Wind oder ein kleines Windchen. Es ist Sonne, es ist warm. Also so haben wir es uns vorgestellt ja. und wir sind jetzt hier dabei, hier hinten alles auch zu trocknen, rauszulegen. Und schau mal, wie schön wir hier stehen. Wir stehen hier einfach in der Düne. Hier hinter der Düne ist direkt das Meer. Man hört das Meeresräuschen. Und ja, es ist einfach herrlich. Das war ein, ein toller oder ist ein toller Schlafplatz. Und dahinter, könnt ihr sehen, hat man einen Blick auf äh, Faure wie schön das in der Düne Versteck liegt. Ja, einfach ein Traum. Jetzt machen wir es uns hier gemütlich und trocknen alles. Und, äh, Legen alles raus so und würden hier was Videos drehen in der Düne für das Winguru Kanal, damit da auch was Schönes online kommt und da ist hier natürlich ideal zum Filmen. Genau, so machen wir das und dann schauen wir sonst noch, was der Tag bringt. Wie herrlich! Wir haben die Decke endlich oder die wir haben endlich, wir haben die Decke rausgelegt ja. und Mittagessen in die Sonne. Erstes Video ist aufgenommen. Erstes Video ist aufgenommen. Das, das läuft mhm. richtig gut, ne? Also herrlich. So ein Ruhetag, also mein Tag das nicht Ende surfen. In Dänemark sind. Das, das erste Mal, dass wir jetzt keinen oder ein bisschen windet, aber kein Wind haben, dass wir gemütlich draußen in der Sonne festspannen können. Oh, herrlich. Ja. Also ich setze mich zu dir okay. und dann geht es ans Festspannen. Herrlich. Okay, ciao, ciao. Äh, guten, guten. <lacht> Ich präsentiere die ergonomische Arbeitshaltung meiner Frau. Da sitzt sie. Sie isst äh, dänisches Süßgebäck mit einem Espresso. Das ist alles am Abend. Traumhaft. Traumhaft. Ja. Du lass es dir gut gehen. Tag wieder auf dem Wasser. Tut es gut. mir gut gehen. Mach das vor allem. So mache ich das auch. Ich trinke mit dir einen Kaffee. Und du hattest auch diese Stäbchen, nur die sind sich schon seit einer halben Stunde weg Stimmt, bei mir geht es immer was schneller, ne? Ja. <lacht> ja, du genießt wirklich davon und ich, ich verzehre das einfach in no time. Du sagst immer, ich sag immer, oder? <lacht> ich sag du musst es doch genießen, dann sagst du immer, ja, ich genieße auch. Und jetzt sagst du doch. Ja, ich genieße halt schneller. <lacht> <lacht> <lacht> ja, okay, Also, also ich genieße auf jeden Fall. Ich dich auch gut aus, schafft schön und äh, dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, super. Guten Abend. Ciao. Ja. Und bevor ich nach Bett gehe und ich meine geht Hose auch, <lacht> Lass die Hose noch kurz zu. <lacht> <lacht> bevor ich nach Bett gehe, sind natürlich die Zähne geputzt worden. Irgendwie das Nein, geht. ich zeige Ihnen so mal meine neue Zahnbürste, weil ich so stolz drauf bin. Tada! Ich hab das <lacht> Mit schönes Biggetchen, Schweinchen. Also wir haben uns Kinderzahnbürste gekauft. Warum eigentlich? Das frage ich mich auch. Du <lacht> wolltest die unbedingt, wenn da ein Schweinchen drauf ist. <lacht> <lacht> sie sind aber, aber du wollte... brauchst auch ein, ein Weiche. Eine äh... Weiche für mein Zahnfleisch und so. Für dein Zahnfleisch und so. Ja, vor allem eigentlich nur Kinder in dem Laden. Ja. Und sie sind so gerade lang genug, damit ich auch hinter am Kiefer komme. Und äh, <lacht> man muss ja irgendwie genau mit zwei, zwischen zwei Finger putzen, aber es geht. Ich weiß nicht. Ja, also das habe ich euch jetzt gezeigt. Ich liebe mein Schwein, Schweinchen, Zahnbrüste, Bürste. Bürste, Bürste, <lacht> Brüste, Brüste. Also ich für jetzt dann... Natürlich, natürlich. Okay. Ich gehe mal Zähne putzen. Ciao, gute Nacht. Schon gesehen habt, sind wir wieder in Fourpeur. Kai war heute Morgen nämlich eine Runde Wellenreiten. Äh, Wellenreiten. Ja. Surffallen. Sehr voll. Und es ist immer noch der gleiche Tag, aber man kann es nicht glauben. Die Sonne kam raus, es ist richtig warm. Ich habe andere Sachen an, weil ich geduscht habe. Frisch geduscht, frische Sachen. Und oh, jetzt hört man es nicht mehr. Die Musik. Ja, es läuft Musik. Ja, ich wollte gerade sagen, falls ihr es hört im Hintergrund, es läuft hier Musik, weil heute ist hier in Dänemark anscheinend ähm, sommersonwende Irgendwie anscheinend, naja, ich dachte immer in Deutschland ist es am 21. Hier ist es jetzt irgendwie... Später, ne? Was ist heute? heute ist der 23. 23. Anscheinend am 24. Ja. Aber heute ist das fest, also da liegt auch Holz am Strand. Die wollen glaube ich später ein Feuer machen und da sind jetzt ganz viele Leute und Musik. Ich glaube, das gucken wir uns gleich mal an, oder? Ja, das machen wir. Dann schauen wir mal, was da abgeht. gibt es rote Würste oder irgendwie sowas. Sollen wir holen, wir haben aber keine Bargeld, kein dänisches, keine Kronen. Deshalb hier ist ein Geldautomat und dann hoffen wir mal, dass ähm, wir Kronen bekommen, dass wir uns ein Würstchen holen können. Hm, also das mit den Würstchen war irgendwie nichts. Wir wollten Geld abheben, aber irgendwie mit unseren Karten, dann zahlt man allein 5 Euro nur fürs Abheben. Ja, dann ist dann eine teure Wurst, hätte ich gesagt. Okay. Jetzt äh, spazieren wir doch hier zum Supermarkt. Müssten so 10 Minuten einfach sein. Ja. Und dann äh, gucken wir, ob wir da was finden können. Irgendwie Würstchen oder vielleicht ein leckeres Stück Fisch. Weil wir haben noch Rest Kartoffelsalat von gestern. Und dann habe ich noch einen Grünsalat dazu gemacht. Und dann dachten wir, braten wir irgendwas dazu an. Scherz? Ja. Alle Autos kommen uns entgegen. Ich glaube, wir haben das Feuer verschossen. Ich glaube auch, wir haben den Hauptteil der Attraktion verpasst ich höre noch Musik. Super und wir haben äh, was gefunden, ne? Ja. F Fischfrikadellen und äh, Würstchen, die hast du in deinem Pulli irgendwie versteckt, ne? Ja. Hammer, ich habe so einen Hunger. Oh da sind wir wieder, endlich Essen. Ja. Und wir haben das Feuer doch noch ein bisschen gesehen. Was denkst du, bringt das Glück? Ich weiß nicht, ob es Glück ist. Wenn man bringt. dabei ist, wenn es Feuer brennt. Einfach brand. ein nettes Treffen, ja. Sommer startet. Herrlich, ja. richtig schöne Stimmung. Ja. Und es sieht noch aus, als wäre es früh, aber wie spät ist es? Es ist äh, fast 8 oder 8 Nein, später glaube ich. Schau mal oder drauf. Ich guck. Neune. <lacht> neune. Es ist neune. Und ihr seht, wie das Licht hier noch scheint. Wahnsinn. Verrückt. Also schnell essen, hätte ich gesagt. Oh, es ist angerichtet. Ich habe Hunger. Oh. Hm, oh, soll ich die Ach. Ja. Reicht. Es ist ein bisschen eng auf dem Teller. Einen guten. Guten, guten, guten. Guten Morgen vom äh, Limfjord. Da haben wir übernachtet. Wir stehen, direkt <lacht> <Guten Morgen. lacht> wir stehen direkt am Wasser. Die Sonne scheint, es windet ein bisschen. Aber was ganz äh, abnormal ist, der Wind ist warm. Ich stehe trotzdem hier im Top. Lange Hose. Aber es ist herrlich, traumhaft. Du hast du erstmal deine Board schon ausgepackt? Ja. Gut sieht's aus, es aus. Sommer ist auch im Norden angekochen. Herrlich. Und wir sind hier gestern Abend angekommen, da war kein Wind, nachts hat es irgendwann angefangen. Dann sind wir beide wach geworden, weil irgendwas geklappert hat. Und wir sind schier verrückt geworden. Jetzt heute Morgen haben wir erst gemerkt, dass es diese Flagge hier ist, wo dieses Seil immer an den Mast schlägt. Vielleicht hört ihr naja, es? ist wie so eine tickende Uhr gefühlt. Jetzt machen wir uns abfahrbereit und wir fahren ein kleines Stückchen weiter hoch nach Amtoft. Amtoft, ne? Amtoft. Amtoft. Und da wollen wir eine Runde wingen gehen. Ohne Welle. Was? Mal wieder. Ja, mal wieder. Zur Abwechslung. Ohne Welle, mal Flachwasser. Und wollten da so eine kleine Tour fahren. So ein bisschen nach oben kreuzen, in so eine Bucht rein und dann wieder zurück. Bin gespannt, wie unsere Wingtour dann wirklich abgelaufen ist. Ja. Ähm, erfahrt ihr nächste Woche. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Ja. Ich kampf kann, kann so lange hier mit unserem Vorhang. <lacht> Ja, ein Wind zusammenlegen ist nicht so praktisch, aber so ist es. Ja, wir genießen es voll, freuen uns über die Sonne und ähm, ja, wir hoffen, euch, euch geht es gut. Geht's auch gut, genau. Ihr habt nicht zu so arge Hitzewelle in Deutschland ähm, und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.